Katzen schmatzen, putzen sich mit ihren Tatzen und hassen alles das, was sie verpatzen. Ein sehr schwer, sehr schnell zu Spruch ist ein Schnelllernspruch. Und das Weinfass, das Frau Weber lehrte, verhärte ihre Leberwerte. Ja. Leberwerte. Lang schwang der Klang den Hang entlang. Es soll vollkommen, dass sie nachkommen mit den Einkommen, nicht mehr auskommen und dann vollkommen verkommen umkommen. Hans hackt Holz hinterm Haus. Und der dünne Diener trägt die dicke Dame durch den dicken Dreck. Und die dicke Dame dankt dem dünnen Diener, dass die, dass der, du ja, weißt du, schon. dünner Diener, dicke Dame, das Schleimschwein, Schleimschwein ist im Schleimschleim. Schleim. Machen wir weiter einfach ohne Schleimschwein. Kannst du denn den konstantinopolitanischen Dudelsackpfeifer pfeifen? Nein. Aber als Anna abends, als Anna abends Ananas. Also, und die Katze tritt die Treppe krumm. Die Katze tritt die Treppe krumm. Ja, und kleine Nussknacker knacken, knackig. Knackiger knacken? Große Nussknacker. Wow. Tschechische Regisseure schätzen schöne, schöne, schöne <lacht> chinesische Schüsselchen. <Die> Schüsselchen. <lacht> tschechische, tschechische, tschechische, tschechische Regisseure. Tschechische Regisseure schätzen schöne chinesische Schüsselchen. Und wenn der Benz bremst, dann Brennt das benz -Bremslicht. Wenn der Benz bremst, dann brennt das Benz-Bremslicht. Du konstantinopolitanische Dudelsackpfeifenfabrikantentochter! Gibst du dem Opi Opium, bringt Opium den Opi um. Hm. Ihr konntet gerade selbst sehen, wie schwierig das sein kann. Um die Zungen bin wenig zu lockern, habe ich einen Cocktail vorbereitet. Dazu nehmen wir uns heute sehr, sehr viel Zitronensaft, 4cl Zitronensaft, darauf ca. 2cl Limettensaft, dann mischen wir das Ganze mit Gin, auch auf 4cl Basis, 1cl Cointreau oder Likör 43 und darauf jeweils 4cl Maracuja-Saft und Apfelsaft. Und wenn das Ganze durchgeschägt ist, nennt man das den Zungenwasser. Der Hans hackt hinterm Holzhaus. <lacht> Was?